Es folgt ein Silvestergruß vom Mimoto-Bärle. Hallo, ah gutes neues und so. Ich bin eigentlich froh, wenn das Scheißjahr 2021 endlich rum ist. Den Fehler wie letztes Jahr mache ich aber nimmer. Ende 2020 habe ich gesagt, das nächste Jahr kann ja bloß besser werden. Wie man sich doch irren kann. Wobei 2021 nicht bloß Scheiße war. Es gab ein paar echt gute Momente. Eins davon war's Alpenbollern mit Leuten aus dem Reiseforum vom MiMoto. Bloß ich war nicht dabei. Der Hein hat mich vergessen mitzunehmen, der Depp. Ach, ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin's MiMoto-Bärle. Ich bin so eine Art Maskottle vom Forum. Der Heiner Kowalski nimmt mich manchmal mit auf seine Reisen. Ich sag bloß Hein zu ihm. Ist ja viel kürzer. Ende Juni hat der Schippe ins Forum geschrieben. Alpenbollern, Basis Nauders. Die Alpen werden erzittern, das Wasser im Reschensee wird Wellen schlagen, alle Lärmgeplagten werden sich umschauen. Es klingt jetzt nicht gerade sonderlich zeitgemäß in Zeiten von Streckensperrungen wegen Motorradlärm in den Alpen rumzumbollern. Es war natürlich nicht wörtlich gemeint. Shippy hat es selber gleich relativiert. Wenn's nach ihm gehen tät, tät's es kaum auffallen, weil mir die Vorteile gar nicht erfüllen. Wir täten durch Ortschaften im Flüstermodus und durch Kurven so flüssig fahren, dass am Kurvenausgang weniger beschleunigt werden muss. Und wir täten zum Überholen nur mäßig am Gas anziehen. Einfach bloß Spaß, ohne unangenehm aufzufallen. Der Name Alpenbollern geht auf eine Idee von vor ein paar Jahren zurück. Eine Pässefahrt mit mehr oder weniger ungeeigneten old and Young Timern. So schon ein paar Mal praktiziert, aber das Fahrzeugalter ist mittlerweile in den Hintergrund gerückt. Gefahren wird mit egal was, Hauptsache es fährt und es macht Spaß. 2021 sollte Nauders am Reschenpass als Basis dienen. Am 1. Augustwochenend, im Hotel Neue Burg, hat der Schippi für uns eine Zeit lang ein paar Zimmer blocken lassen. Aber weil er ja gar nicht dabei war, muss der Hein die Geschichte erzählen. Anfang Juli habe ich meine zweite Corona-Impfung gekriegt. Auf Ende Juli hat es mit dem Alpenbollern also ganz gut reinpasst Der ganze Dreck mit Einreisebürokratie und Testzertifiziererei ist mir so erspart geblieben So richtig Lust auf Moped fahren wollte bei mir aber nicht aufkommen Meine alte runtergenudelte BMW fährt sich einfach nicht mehr gut Und was Greta wohl zu der Spritverblemberei sagen wird Ha, na mache ich das Alpenbollern halt rein elektrisch Mit einem Pedelec, hin und Rückfahrt mit der Bahn Streng genommen kann man ja gar nicht mit der Bahn fahren sondern bloß mit dem Zug auf der Eisenbahn. Man fährt ja auch nicht mit der Autobahn, sondern mit dem Auto auf der Autobahn. Aber genug der Wortklugscheißerei. ich fahre heute auf der Schwäbische Eisenbahn. Natürlich elektrisch. Ja, was ist denn das? In Ulm wird immer noch die Lok gewechselt, von Strom zu Diesel. Die Südbahn von Ulm bis Lindau ist doch erst in den letzten Jahren elektrifiziert worden. Tula, tula, tula, la, tula. Trulla, trulla, la, Sturgor, und Biberach, Mecke, Beure, Tullis, Bach. Ab Lindau geht es noch wieder elektrisch weiter. Mit einem Nahverkehrszug der ÖBB nach Bregenz, von dort mit einem Railjet Express bis Landeck. Ganz ohne Diesel geht es aber auch hier nicht. Der Postbus bringt mich in unter einer Stunde rauf nach Nauders am Reschenpass. Der Verkehrsverbund Tirol hat mir dafür einen CO2 Ausstoß von 2,41 Kilogramm ausgerechnet. Zum Vergleich, für dieselbe Strecke hätte mit dem Moped rund 4,5 Kilo CO2 zum Auspuffen ausblasen. Einen ganzen Haufen gespart. Insgesamt hat es feierlich auch alles ganz gut klappt mit Bus und Bahn. Dass mein Regionalzug von DB Regio unterwegs wegen einer Türstörung erst eine halbe Stunde am Bahnhof in Bad Schussenried gestanden und später noch ganz ausgefallen ist, ist mir wurscht, weil ich genug Zeitreserve habe. Nach Lindau bin ich mit einem überfüllten und lahmarschigen Ersatzzug kommen, wo es mir nur gut auf meinen Anschluss gereicht hat Dafür kenne ich jetzt das Fassadendesign vom Schussenrieder Bahnhof in- und auswendig Mal wieder beim Essen mit dem Mimodos zusammenhocken und schwätzen Das tut fein richtig gut Gut 1,5 also, Jahre ist das jetzt her, wo ich das, das letzte Mal gehabt habe Es ist Samstag, 31. Juli 2021 Ruhe vor dem Sturm, die Bollermimotos machen sich zum Bollern fertig Ich laufe jetzt zur Ortsmitte von Nauders, da ist das Sportgeschäft die mir das elektrische Mountainbike ausleihen tun Sagen wir mal so, einen Designpreis gewinne ich mit dem Bahnhofsrad heute vermutlich nicht aber das Ding läuft echt gut, auch im Stromsparmodus mit bloß schwacher Unterstützung. Der Motor unterstützt dann bloß so, dass ich es ohne zum Verrecken der Bugeln aufschafft, aber dass es trotzdem nur noch nach richtig Sport anfühlt. Gefällt mir richtig gut. Mit meinem normalen Mountainbike hätte ich schon längst die Zunge rausgestreckt. Hat schon auch seinen Reiz da oben Aber an der Grenze zu Italien hört der Spaß dann auf Die italienische Regierung verlangt eine Einreiseanmeldung Egal wieso und wie lange man einreist und egal ob man gimpft ist oder nicht Handyempfang habe ich hier oben aber keinen Hanna fülle halt den Zettel aus Bloß was mache ich jetzt damit? Einen Briefkasten gibt es da oben keinen Dann nehme ich den Zettel halt mit heim und schicke ihn von dort dann mit der Post hinterher Und kaum bist du über die Grenze drüber, schifft aus alle Kübel. Ich drehe mal eine Runde zurück nach Nauders, dort ist das Wetter auch wieder besser. Im Hotel hocke ich mit einer Sauna, ist auch was, was ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt habe. Samstagabend ist im Grunde eine Wiederholung von gestern, mir Essen, Trinken und Schwätzen. Ich aber nicht so lange, ich gehe recht früh ins Nest. Seit den Impfungen bin ich immer so arg müde und brauche brutal viel Schlaf, den nehme ich mir. Am Sonntag geht's retour. Rein vom Wetter her bin ich recht froh, dass ich mich für Bus und Bahn entschieden habe. Von Nauders geht's wieder mit Diesels in Tal Nunder. Unten in Landeck muss ich ziemlich lang warten, bis überhaupt irgendein Zug kommt. In Innsbruck ist irgendwas passiert, das Gleis deswegen gesperrt. Mir ist das Wurscht, hab's ja nicht eilig aus der schönen Gegend fortzukommen. Irgendwann geht's auch von hier weiter, natürlich elektrisch. Zumindest bis Lindau, ab da dann wieder mit Diesel. Wobei ich mich spontan für einen Zwischenstopp in Friedrichshafen entscheide, hab's ja auch nicht eilig heimzukommen. Bei dem Wetter ist es auch nicht so überfüllt am Ufer vom Schwäbischen Meer. Und der Biergarten da hat was, nämlich gescheites Bier und gescheites Essen. Ich nehme den übernächsten Zug Richtung Stuttgart. Auf der Südbahn bis Ulm wird der Zug von einer Diesellok geschoben. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass sie der Strom auf der Strecke zwar vor ein paar Wochen eingeschalten haben, aber E-Loks erst ab Dezember fahren. Bis danach wird noch rumtestet, damit auch ja nichts passiert. Schwäbsche Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen Sturkert, Ulm und Biberach, Meckerbeurer Bach. Auf der Schwäbsche Eisenbahn Wolder, maler fahren Gott, Schalter, luft der Hut, eure sind so gut, einen Bock hat er sich kauft, und dass er ihm net verlaufe bindet in der gute Mann an der Wagen wie der Bauer ist am Ziel und sei Böckle hohle will, find er bloß nur Kopf und Säul an dem hinteren Wagen Und der Bauer voller Zorne nimmt den Kopf bei beide Hörne, schmeißt den Wasser, er ka, im Kondukteur an nah. Warum bist du auch so schnell gefahren, du musst jetzt das Schade zahlen Du allein bist schuld daran, dass sie jetzt kein Bock mehr ha Tulla, trulla, la, Tulla, trulla, la, Du allein bist schuld da dran, dass sie jetzt kein Bock mehr hat. Tulla, trulla, la, Tulla, trulla, trullala la, Dulm und lieber mir ich fand das Wochenend super. Und viel Geld haben die Billettle für die Eisenbahn auch nicht gekostet. Wenn man Geld spart, freut sich der Schwab. Ach so, jetzt weiß ich das auch. Der Hain ist damals gar nicht mit dem Moped nach Nauderskreis. Naja, dann ist es doch bloß halb so wild, dass ich nicht dabei war. Aber abends mit den Mimotos und dann ihre Mimoto-Bärle zusammenhocken und ein Schwätzle halten, das hätte ich schon gern gehabt. Naja, nächstes Mal halt wieder. Also, macht's gut, wir sehen uns. Und nicht vergessen, den Daumen hoch anklicken fürs Video und das übliche halt, Kanal abonnieren. Und auch wenn ihr nicht weiß, was das mit der scheiß Glocke immer soll, das heißt, man soll da auch drauf drücken, damit man nichts verpasst. Muss selber wissen, was du tust. Ich kenne mich mit dem YouTube-Scheiß nicht so aus.